Herzlich Willkommen! Ich hatte versprochen, dass ich ein Tutorial aufnehme zu der Frage, wie kann man eine Brücke zum Beispiel jetzt hier der Voyager einsetzen als Videohintergrund. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute zwei Settings zeigen, nämlich einmal hier die Voyager, wie hier zu sehen, und zum zweiten einen Ausschnitt äh, der Brücke der USS Enterprise aus, den, aus der originalen Serie für eine Präsentation. Das Prinzip ist beides, äh, beide Male identisch. Ähm, Im Hintergrund läuft ein Video-Loop, ähm, den ich angefertigt habe. Und im Vordergrund dann mit Greenscreen eine Videoaufnahme plus ebenfalls mit zugeschaltetem Chroma-Key für die grüne Hintergrundfarbe ähm, der Beam. Ähm, aber ich zeige Ihnen erstmal noch das zweite Setting, damit Sie sehen können, wie das ganze funktioniert und bin dann hier erstmal kurz raus. und würde jetzt mal umschalten auf den zweiten screen nämlich den monitor auf der uss enterprise das ganze funktioniert hier so dass man ähnlich wie auf der Roger. Einfach die Kamera entsprechend positioniert und der Hintergrundmonitor eignet sich dann natürlich für eine Präsentation. Wenn Sie das Ganze als Videokonferenzhintergrund nehmen, sollten Sie beachten, dass Sie dann natürlich den Ambient-Sound, den Sie jetzt die ganze Zeit im Hintergrund hören, plus die Beamergeräusche nicht mit in die Videokonferenz nehmen können. Allerdings haben Sie dann eine andere Option, um zum Beispiel Präsentationen aufzuzeichnen und das Ganze mal ein wenig anders zu gestalten, als es sonst üblich ist. Und ich zeige Ihnen auch, dass das Ganze natürlich dann in einer Co-Moderation passieren kann, wenn Sie dann einfach äh, noch einen zweiten Bühner einsetzen und einen Co-Moderator über Green Screen zu schalten. Das funktioniert ja über eine Videokonferenz, Software problemlos. Also, darum soll es heute gehen. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere das Ganze nachahmt. Andere Settings habe ich jetzt noch nicht vorbereitet, da es dann doch relativ aufwendig ist, auch die Videoloops zu produzieren. Aber für eine erste Anschauung reicht das. Gut, dann blende ich das hier mal ganz kurz ab und wir sehen uns gleich wieder. So, und um Ihnen zu erklären, wie ich im Detail vorgegangen bin, vielleicht so viel, ich verlinke in der Beschreibung zu diesem Video alle Ressourcen, die ich verwendet habe und Sie brauchen ein kompetentes Bildbearbeitungsprogramm, ähm, ein Audioschnittprogramm, das zeige ich Ihnen aber heute alles nicht, das heißt, alle Videofiles, müssen Sie separat zuschneiden und dann mit dem entsprechenden Sound unterlegen und so weiter und so fort. Und diese Ressourcen habe ich Ihnen alle in der ähm, Videobeschreibung hinterlegt. Das heißt, der Greenscreen für den Beamer und die Ambient-Sounds ähm, müssen Sie bitte separat zuschneiden. Ich will Ihnen nur heute ganz kurz zeigen, wie Sie die Hintergründe selbst bauen können. Und dazu verwende ich in der Regel Photoshop. Und Sie sehen schon hier, ich habe jetzt hier einiges vorbereitet, ich blende das jetzt mal auf. Ich würde gerne bei der Voyager bleiben, deswegen mache ich hier den ähm, Screen für die USS Enterprise mal wieder zu. Und das brauche ich gleich, aber ich zeige Ihnen erstmal die Originalvorlage, die ich verlinkt habe im, ähm, in der Beschreibung des Videos. Das ist von äh, einem Spieler von äh, Star Trek Online, äh, Prima 13. Und Sie sehen hier, das ist der Hintergrund für die äh, USS Voyager, zu also erkennen oben an der Typenbezeichnung im Screen. Da haben wir sie, NCC 74656 und die Silhouette ist unverkennbar. Allerdings haben mir die Farben nicht gefallen und ich habe das Ganze ähm, ein wenig, und das sehen Sie hier, neu eingefärbt. Ähm, und auch vielleicht deutlich zu sehen ist, dass der Hintergrund etwas weich gezeichnet ist, sodass der Vordergrund stärker an den Vordergrund rückt. Das ist ein optischer Effekt, ähm, den man machen kann. Ich zeige Ihnen das ganz kurz. Äh, so sieht es im Original aus und so sieht es dann im, mit einer optischen Unschärfe, einer tiefen Unschärfe aus. Ähm, das Weitere, was ich äh, gemacht habe, ist, dass ich die einzelnen Displays animiert habe. Und zwar recht unauffällig, aber im Hintergrund, im video -Hintergrund wird es dann natürlich auffallen. Das zeige ich Ihnen gleich und zwar in zwei Varianten. Ähm, jetzt sehen Sie äh, eine, ähm, eine aufgeschaltete Variante, eine ausgeschaltete Variante. Achten Sie mal auf diese Aspekte hier, diese Aspekte hier im Screen und hier und ebenfalls hier drüben gibt es einige Segmente, die sich an- und aufschalten, wenn ich das jetzt ausmache. Ja, sehen Sie das? Und diese Effekte benutze ich dann, um sowas wie eine Belebung in den Hintergrund zu bringen. Und das Ganze funktioniert sehr unauffällig und deswegen wirkt es aber authentischer. Gut, das ist der Main Screen für die Voyager. Und... Ich mache das ganz kurz nochmal weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Und das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich den, Sie sehen das schon, den ähm, Sessel ausgeschnitten habe. Also um ihn etwas größer zu ziehen. Und ich habe ihm etwas ähm, äh, Schatten mitgegeben. Ähm, einen Schlagschatten, der nach außen ausstreut und fadet. Und so entsteht nochmal eine zusätzliche weitere Tiefendimension. Das ist äh, Voyager. Und jetzt blicken wir mal in ein Programm, mit dem ich den Videoschnitt normalerweise realisiere. Hier sehen Sie jetzt äh, den Power Director schon aufgeblendet. Und ich habe drei Files angelegt, nämlich einmal ähm, den normalen Screen. Dann sehen Sie Star Trek 2a, da werden die Lampen ausgeschaltet. Und dann noch einen dritten Screen, der auf der linken Seite äh, Displays schaltet und das Video ist dann ganz einfach so entstanden, dass man sagt, man hätte gern äh, der Videoloop der hintergrund 1, äh, 2, diese 2, die können wir mal abwechselnd machen, 1, 2, dann nochmal die 1 ran, obwohl das können wir uns eigentlich sparen, diesen Schritt, äh, Moment, dann nehmen wir das nochmal raus, nochmal die 1 dazu und dann ergänzen wir die 3. Das Ganze sieht jetzt so aus, wenn man das ablaufen lässt. Achtung, das geht, äh, dass Sie äh, das mitverfolgen können. Ja, dass die zack, gehen sie aus, wieder an und jetzt schaltet es auf der linken Seite nochmal. So. Das Ganze dauert jetzt natürlich viel zu lang, ähm, deswegen kürzen wir die Tracks entsprechend ein. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit wir das damit wir das hier sehen. Ähm, und zwar ungefähr auf diese Größe. Wir bringen die anderen auch auf die Größe. Das ist äh, am einfachsten so zu machen, dass man äh, die Spur wechselt und das dann entsprechend eintrimmt. so ähm, Das Ganze machen wir mit den anderen auch. Und haben dann Moment, komm auf die dritte Spur. Hätten jetzt auch nochmal mal den ersten noch mal duplizieren können, das wäre auch gegangen. Aber so ist es einfacher. Ja. Und jetzt haben wir einen schönen kleinen Video-Loop von 6 Sekunden. Und können dann entsprechend noch einen Übergang generieren. Und den schalten wir immer so, dass er exakt nur die Ausschaltphase betrifft, nicht die Anschaltphase und so. Dadurch entsteht so etwas wie eine Dynamik beim Schalten dieser Lampen. Schauen Sie uns das Ganze mal an. Gut, wunderbar. So können wir es belassen. Und ähm, ich würde das Ganze, halt eins fehlt noch, nämlich der Sessel. Und den müssten wir so platzieren, dass wir den ein bisschen kleiner freilich machen. Ja. Ähm, ich schaue mal, dass er, dem, dass er mittig steht. habe ihn auch nochmal anders eingefärbt. Ja. So. Und jetzt ist er etwas größer, passend zur Videokonferenz. Und Sie sehen hier den äh, fädenden, äh, das Fading des Schattens dieses Sessels auf dem Hintergrund. Das muss natürlich ganz genauso groß sein. Und damit haben Sie faktisch Ihren Background-Loop. Den können Sie jetzt produzieren ähm, und dann als Video in OBS hinterlegen. Und da gehen wir jetzt mal hin und ich zeige Ihnen jetzt ganz kurz ähm, die Videofiles, die hier zum Einsatz kommen. Sie sehen also, im Hintergrund läuft jetzt schon der finale Screen für die Voyager und Sie sehen, wie die... die ist die Frequenz des Blinkens noch eine andere. Und... Ähm, was Sie hier einstellen müssten, damit das Ganze so funktioniert, ist, dass Sie eine Endlosschleife einrichten und diese Option nichts anzeigen, wenn Wiedergabe endet, ausschalten und dann haben Sie einen unendlichen Loop, der das Ganze produziert und ähm, dann schauen wir, werfen wir erstmal einen Blick auf die Kamera. Ähm, kurz rüberrutschen hier, sonst ähm, ist der Eindruck dahin. Also... Das heißt, hier haben wir jetzt eine ganz normale Videokamera, die vor mir steht, eine OBS Bot Tiny. Und für die OBS Bot Tiny habe ich folgende Filter eingerichtet, nämlich unabhängig davon, das können Sie alles ignorieren, ja, also den, den Beamer und so weiter und so fort. Das ist ein Effekt, den kann ich nicht im Live-Format nutzen, dafür müsste ich erst schneiden, das ist ein bisschen schade. Entscheidend ist allerdings hier Chroma Key, nämlich, dass mein Greenscreen Screen da mir steht. Ich schalte mal die Farbe um. Ähm, dann sieht man das. Ähm, oh, das war nicht gut. Machen wir es mal so. Genau. Jetzt sieht man den Greenscreen im Hintergrund stehen. Und der schneidet mich freilich aus. Und so erzeuge ich den Effekt, tatsächlich in diesem Stuhl zu sitzen. Mach das Ganze mal zu. So. Und Weshalb ich die Hintergrundfarbe des Stuhls angepasst habe, hat damit zu tun, dass ich vor dem Greenscreen sitze. Sie sehen also auf dieser Seite, dass der Greenscreen natürlich ein bisschen äh, ein Licht nach vorne wirft und deswegen so ein, ähm, leicht grünlicher, eine leicht grünliche Krone entsteht. Und wenn der Sitz hinter mir ähm, mit einem Rotton gefärbt ist, ja, so wie das in der, Vorlage, der Originalvorlage war, dann fällt das negative auf. Dann sticht das äh, ins Auge. So geht es gerade noch. Und das wäre faktisch der, äh, das Thema Hintergrund-Vordergrund-Konstruktion. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ein zweites, nämlich den dazugehörenden Beamer. Ähm, das ist ein, ebenfalls eine Videoschleife, die ich zurechtgeschnitten habe und mit dem entsprechenden Sound unterlegt habe, ähnlich wie ich das jetzt mit dem Hintergrund machte in PowerDirector, deswegen zeige ich Ihnen das jetzt nicht nochmal separat. Ähm, hier allerdings auch mit Filtern, nämlich einem Chroma Key. Das liegt daran, dass die Vorlage, das mache ich, den mache ich mal aus. Und damit Sie mir das glauben, und lasse ich ihn noch nochmal laufen. Also das ist die Vorlage, die Sie finden. Das müssen Sie nur zuschneiden und den entsprechenden Ton hinterlegen. Und wenn Sie dann den Filter, den Chroma Key Filter aufschalten, dann wird das grün gefiltert. Denkbar ist auch jede andere Farbe und dann können Sie den Beamer einfach ein- und ausschalten. Gut, das ist das ganze Geheimnis, äh, wie man da vorgeht. Äh, alle Files, die ich verwendet habe, äh, sehen Sie in der Beschreibung des Videos verlinkt. Äh, Grüße gehen raus an alle diejenigen, die mit einer wahnsinnigen Mühe das Ganze erstellt haben. Vor allen Dingen an den äh, Macher von der virtuellen Brücke in der USS Enterprise. Uh, muss ich hier die Kamera auch nochmal aufschalten, der USS Enterprise, uh, weil das tatsächlich eine sehr, sehr schöne virtuelle Umgebung geworden ist. Gut. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Nachbauen. Alle Quellen sind verlinkt und ich bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. <lacht>